Der Emil wirkt immer so entspannt. War der schon jemals verzweifelt? Der Emil, musst du wissen, ruht in sich. Er ist einfach schon viel zu alt, um sich über die ganzen Blödheiten zu ärgern. Jay, mir geht's nicht gut. Um, um Gottes Willen? Sag mal, warum bist denn du nicht gekämpft? Aber nein, das ist es nicht. Weißt, wir sitzen einmal in der Woche zaumern und versuchen ein bisschen an Sonnenschein ins Leben unserer Mitmenschen zu bringen. Let the sunshine, let the sunshine in. Hin und wieder rennt so dermaßen in einem Guss durch, da kannst eben nichts machen. Da kann man nur positiv an die Sache rangehen. Sunshine on a rainy day makes my soul, makes my soul trip, trip, trip away. Jo, eh, aber es geht mir ja um die anderen. Da machst du das so. Ich habe einmal gelesen, dass pro Tag ungefähr 8 Jahre Videomaterial allein nur auf YouTube hochgeladen werden. Also plus minus einen Monat. Nicht die anderen, die anderen, anderen. I got a feeling that I can let go. I got a feeling that I can let go. Verstehst, wenn die, die bei uns auf der safen stehen, selber so eine wirklich unglaublich gute Satire bringen, dann können wir zwei bocken. Meinst du denn das jetzt? Na ja, schau dir die Show einmal an. Niemand weiß bei der einzigen Geschichte, und seit einem Jahr beschäftigt und angeblich Chefsache ist, wer wann was darüber gewusst hat, wie bestellt wird. Der Nächste verspricht sie. Nicht bei 2 und 3, nein, bei 186 und 5000. Und dann gibt einen, der schickt seine Frau mit einem Laptop äußern, von dem man nicht einmal gewusst hat, dass es denn überhaupt gibt. Du, apropos Laptop, dann hast du das letzte Mal schon mitgehabt. Willst du noch was sagen? Nein, du, ich hab mir gedacht, der braucht vielleicht auch mal ein bisschen Luft, weil ich habe mir jetzt das neue Air installiert. Eine ganz tolle Geschichte. Da kann man Pressekonferenzen extern an einen Lautsprecher schicken. Aber hin und wieder gehört es halt auch ein bisschen durchgelüftet. I don't care if the third word fries. It's there, I'm not surprised. Baby, Baby I, can I can watch whole nations die and I don't care at all. Du hast recht. Es ist wirklich nicht mehr so einfach. Die spüren uns alle locker an die Wand. Aber wenigstens haben wir den Emil. Ja, und die anderen haben einen Baby-Elefanten. Elefanten-Baby heißt das Kruzifix. Du sagst ja auch nicht Baby-Mensch. Toi, toi, toi.